Hallihallo, <lacht> Hallihallo, <lacht> dies ist ein Video von Ubuntu 14.10, Utopik Unicorn für eine Zuschauergruppe, die bisher von mir nicht angesprochen wurde. Ich hatte einen Laptop einer jüngeren Dame, einer sehr jungen Dame und der war beklebt mit Herzchen und Sternchen und ganz viel Blink Blink und es mussten natürlich Pferde drauf. Also, wie gesagt, dieses Video ist für Männer nicht geeignet. Gut, nicht so weit, ich würde für Zuschauer aus alles tun, das wäre eine Untertreibung. Jedenfalls habe ich mir ein kleines, schönes Hintergrundbild aus dem Original Ubuntu 14.10 Unicorn gemalt in den passenden Farben zu dieser Klientel. Mit Sternchen und Härtchen. Und Pferdchen, ja, Pferdchen. Also, wer jetzt gedacht hat, jetzt kann ich schlimmer kommen, ne? da kann er nur OB kommen, Onboard Bildschirmtastatur, äh, der hat sich getäuscht, es äh, wird auch traurig, Entschuldigung, okay. Ich war jung, dumm und ich brauchte die August, äh, die, äh, die, meine Frauenquote ist zugelegt. Äh, wir suchen mal, ne, liebe Damen, ja? Jürgen, dann, wir suchen nach Hannah. <lacht> Hannah. Männer. Schaut weg, ihr könnt es nicht, außer glaubt, dass ich das müsste ja gut Hilf Hannas Pferd, ne? Wer jetzt noch nicht genug hat, ne? YouTube mit Unicorn, in Rosa ne? das wird auch Der kann mal Hilf Hannas Pferd installieren. Hilf Hannas Pferd. Nun, gut auch für Eltern, wo die Kinder zu Weihnachten sagen, ich will ein Pferd, ne? Du kannst du sagen, du kriegst einen alten Laptop, kleb dir Herzchen drauf. Und starte das Programm. Ja, spielt ja das Pferd ab. Gut, worum geht's in diesem... Es wird auch schlimmer. Worum geht's? Die Geister verstorbener Jockeys jagen irgendwie ein verstörtes Mädchen ohne Nase. Es ja, wird schlimmer. Äh, dass zu wenig Gemüse isst und, äh, ist und voll auf äh, Drogen ist. Leertaste drücken. Ne? Deshalb muss sie ganz viel pillen. Ne? Also das sind alle also pillen. Die muss ich alles sammeln. Ne? Quasi die Pille. Ne? Da werden wir wieder bei OPI. Warum es hier deutlich mehr Pillen gibt als Gemüse? Ja. <lacht> Spätestens nach Ansehen dieses Videos werdet ihr die Drogen brauchen. Der Get Ready. Ja, gut, hilf. Hat das. Wem das noch nicht reicht? Ja, das doch nicht reicht. Nicht. Kann er sein, rosa Terminal. Ja. Zum Beispiel, Entschuldigung, ich brauch die Angeben, Hanna, Hanna. Ja, doch. <lacht> minus, ein Minuszeichen. Full mit 2 l s c S-C-R-E-E-N. Hannah minus Fullscreen und das Leerzeichen dazwischen nicht vergessen. Dann seht ihr die Droge da revolt. Achtung! Space-Taste, Leertaste drücken! Und jetzt geht es los. Pillen sammeln. Äh, Gemüse gibt es zwischendurch auch für die Eltern aus Beruhigung. Weniger fürs Pferd als äh, für die Gesundheit. Anna sammelt Drogenpillen, braucht kein Pferd zu Weihnachten, kriegt den ausrangierten Laptop vom Opfer. Und hat damit glücklich zu sein, schließlich dieses Rosa als ein Pferd raucht. Entschuldigung. Ja. So, hiermit. Endgültig meine Zuschauerquote ins Minus gerannt. Also, wer wie gesagt die Utopic Unicorn und deshalb haben will, war da Pferd auf YouTube und es steht ein Pferd auf dem Desktop. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen. Und tschüss, das Hintergrundbildchen, das ich unter Schmerzen erstellt habe, werde ich euch auf die Google Drive hochladen. Ich hoffe, alle Mädchen haben jetzt ein hübsches Härtchen und Sternchen und Blink, Blink auf dem Desktop. Und tschüss.